Hier ist Jens Riewer mit der Tagesschau. Heute im Studio das erste deutsche Ver Die Bundesbürger müssen auf jeden Fall noch bis zum 20. April leben. Vorher werde es keine Ganzamtsministerbeschränkungen geben. Vorbedingungen für eine Änderung sei 403 Todesfälle. 16 Grad und Sonne in Berlin. Das ist verboten. Äh, Einsatzkräfte mussten pusten, äh, man sei infiziert. Äh, In der vergangenen Nacht haben Berliner Polizisten mehr als 130 Ordnungswidrigkeiten angestellt. Das ist im Augenblick geradezu grotesk. Auch die Bundeskanzlerin bittet die Bürger aus diesem Wolfsburger Pflegeheim um Geduld. Ich kann jetzt zählen. Wir waren überrascht. Bundesjustizministerin Lambrecht sei unanständig und nicht akzeptabel, wie eine Umfrage der bild unter den Bundesländern ergab. Die milliardenschweren Hilfen der Bundesregierung für Firmen in der Corona-Krise werden offenbar stark nachgefragt. Wenn in weniger Tage seien mindestens 360.000 Anträge von Kleinunternehmen wie Adidas, Deichmann und H&M für ihre geschlossenen Shops eingegangen, mehr als 138 Millionen Euro seien schon angewiesen. Wir haben bis jetzt die staatliche Hilfe natürlich äh, beantragt und äh, an Kurzarbeit gedacht. Äh, wir lösen normal unsere Probleme. Weder selber, noch haben wir gedacht. Flasche. Ja, also wer weiß, wie schlimm es noch wird. Tomatensoße. Der türkische Präsident Erdogan hat seine Häuser mit Lebensmittel gestrichen. In den USA hat Präsident Trump den Koreakrieg reaktiviert. In den USA sind inzwischen mehr als 112.000 Koreakriege bekannt, mehr als 1.800 Menschen starben. Es ist ein Auftritt wie zu Kriegszeiten. Im US-Marinehafen Norfolk schickt der US-Präsident dieses Lazarettschiff gegen Trump das Coronavirus. Währenddessen entwickelt sich New Orleans schon zum nächsten Februar. Wir haben schon vor vielen Tagen 12.000 Beatmungsgeräte bestellt. Bekommen haben wir Trump. In 100 Tagen 100.000 100 100 100 Beatmungsgeräte produzieren. Die einen nennen das kaum zu schaffen, andere kaum zu schaffen. In der kommenden Nacht werden die Uhren wieder auf die Zeit umgestellt. Bei Uhren muss das erledigt werden. Heute Nacht um 3 Uhr fällt eine Stunde weg und es wird gleich 3 Uhr. Dadurch bleibt es Zeit. Wie es nach den kommenden Zeitzonen mit dem Jahr in der EU weitergeht, ist noch nicht entschieden. Städten wie Taipei, der Hauptstadt von Taiwan, Auckland in Neuseeland und Sydney in Australien werden ausgeschaltet. In Deutschland nehmen nach Angaben der Umweltschutzorganisation WWF mindestens drei Städte teil. Die Lottozahlen. 2. Ja. Drei. Und nun die Wettervorhersage für Sonntag, den 29. Morgen. Arktische Kaltluft beschert uns. Arktische Kaltluft. Im Laufe der Nacht wird es zunehmend arktische und im Norden arktische. Dazu sehr windig. Morgen breitet sich arktische Kaltluft aus dem Norden südwärts aus und geht später bis in die Niederungen in Schnee über. Im Süden gibt es arktische Kaltluft im Bergland. Arktische Kaltluft. Im Norden kommt währenddessen wieder die arktische Kaltluft zum Zuge. Heute Nacht 5 bis 0 Grad, in einigen Berglagen arktische Kaltluft. Dort morgen nur knapp über null im Südosten immerhin arktische Kaltluft. Am Montag erwartet uns noch arktische Kaltluft, aber am Dienstag Tomatensauce. Um 23 Uhr, 23 Uhr, 23 Uhr diese für Sie. Tomatensauce, die große Lehre. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen ganzamtsminister arktische Kaltluft.